Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Spaß. Was geht ab bei euch? Es ist 23 Uhr in Deutschland. Ist es jetzt 21 Uhr? 21? Und wir haben es 23 Uhr, 23? Du, welcher Mensch hat sich diese Zeitungsstellung ausgedacht? Jedenfalls, ich mache ein Video. Warum fragt ihr euch, warum machst du das so spät? Frag ich mich auch. Auf jeden Fall, ich sehe so oft auf YouTube, also auf meine Switch. Die ist nicht hier, die ist bei Mama. TikTok. Überall, wo es solche kurzen Videos gibt, gab es Frauen, die sich so schöne Locken gemacht haben. Und äh, es gab dann so ein paar Frauen, die haben das mit Alufolie gemacht. Und ich dachte mir, das brauche ich. Und jedenfalls, ich weiß nicht warum, aber das sind solche Locken, die ich mir früher immer gewünscht habe. Ich habe mir früher immer Locken gewünscht. Nur bestimmte Locken. Ich weiß nicht, ich habe Angst, es zu verkaufen, <lacht> weil morgen habe ich Schule. Und wenn ich da aussehe wie ein Lappen, dann ja, wäre es nicht so cool, tatsächlich. Ich würde sagen, wir tröten nicht lange rum und ich will es einfach ausprobieren. Eine Ewigkeit später. Also, hier ist die Alufolie. Ach ja, wenn ihr euch irgendwie locken oder so macht, müsst ihr immer feuchte Haare haben. Das heißt, ihr braucht Wappen. So, nasse Haare haben wir jetzt, also feuchte Haare. Weg. So, dann kämpft ihr eure Haare durch, aber nicht so brutal wie ich, weil das ist nicht gut für eure Kopfhaut. Ich habe halt keinen Plan, wie man das macht. Ich hoffe, das geht auch alles nicht in die Hose. Also, so. Also, ich äh, mache so ein kleines Tutorial. Ich frage... Ich wollte das jetzt einfach mal so und drehe das hier irgendwie so ein und ich äh, muss noch mal mein Haar so durchkämmen. Oh, das sieht schön aus. Wie glatt das auch noch so ist? Keine Ahnung. Und dann drehe ich das jetzt einfach hier mal so hoch und dann... Ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Ob das überhaupt irgendwas wird. Da bin ich mir nicht so sicher. So geht's. Ich werde einfach, werde ich einfach eins zu eins aussehen wie so ein Alien, was rausgeschmissen wurde vom Planeten oder so. Meine Haare sind nicht mehr feucht. Die sind schon trocken. Also beeile ich echt Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich das alles zu Ende gemacht habe, weil das könnte jetzt wirklich noch 100 Jahre dauern. 2000 Jahre später. So, ich bin mit der ersten Hälfte durch. sieht, habe ich schon die zweite Seite angefangen und muss noch das alles fertig kriegen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um eine Hälfte zu machen und ich will nicht wissen, ich noch diese Hälfte tauche. Ich habe voll vergessen, ich muss mich ja noch umziehen können. Game Over für mich. Jedenfalls, ich würde sagen, ich mache noch mal die zweite Hälfte, ich versuche irgendwie meinen Pullover auszuziehen und wir sehen uns einfach dann, wenn ich wirklich richtig fertig bin und fast im Bett liege. Okay, es ist gar nicht mal so viel Zeit vergangen und ich bin wie gesagt fertig. Ich dachte erstmal, ich brauche diese ganzen Spannen, aber brauche ich doch brauch ich doch nicht. Nur für ein paar. Und ich habe schon vergessen, in welchen Haar, in welches Haar ich das gemacht habe. Deswegen ein kleiner Kampf mit mir morgen, wenn ich aufstehe. Oder eher gesagt, wenn ich die Lockenteile rausmache. Ähm. Ja. Ich habe geschafft, übrigens meinen Pulli auszuziehen. Habe ich direkt nach der Aufnahme gemacht. Hier liegt er übrigens. Den hebe ich mal lieber direkt auf. Ich weiß gar nicht, wo ich den ich, ich weiß halt selber gar nicht, wie ich richtig aussehe. Mit diesen Teilen. Ah, Und deswegen, ja, sehen wir uns. Sehen wir mich <lacht> um meine Füße. 3, 2, 1. Ich habe mir das alles viel besser vorgestellt, okay? Ich, ich, ich habe das alleine gemacht. Ich äh, weiß gar nicht mal, wie das überhaupt bei der Frau aussah. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns einfach, wenn ich genau hier stehe. Morgen früh. Gute Nacht und wir sehen uns. Und ich hoffe, es wird los. Bitte drückt mir die Daumen. Dann morgen. Leute. Es ist gerade... 25. Die Nacht war grausam. Meiner Meinung nach. Mein Rücken tut irgendwie weh. Ich weiß nicht. Das war auch heute so unbequem. Auf jeden Fall. Ähm, oh Gott, ihr seht mich ja gar nicht. so. Ich schon, ähm, es ist sehr noch dunkel draußen. Sehr noch dunkel draußen. es durch. Es ist noch ist sehr dunkel draußen. Das ist die Zahnpasta, die wir im Video gekauft haben. Ach ja, ich habe mit Mütze geschlafen. sehen, wie ich alles aufgeräumt habe. Ich habe mein Bett gemacht, wie ihr schon gesehen habt, und meinen Tisch aufgeräumt. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir das auf. Und ich habe irgendwie, ich habe irgendwie so Angst, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht werde. Ähm, ja, ich habe mich übrigens umgezogen. Das war das kleinste Problem von allen. Also ich habe eine Jacke von meiner Mama an, ein T-Shirt von meiner Mama an und eine Hose von meiner Mama Aber es kann ja nicht schief laufen. Oh, aua. Und ja, ich würde sagen, wir machen das einfach auf. Ähm, wo man das hier aufmacht, weiß ich nicht. Ah. Oh mein Gott, das ist einfach eine Locke. Einfach eine Locke. Aber jetzt habe ich noch kürzere Haare. Guck, die waren so lang. Und jetzt sind die einfach so kurz. Oh Mann. Seid ihr das ein zu sehen? Hier seht ihr einfach mich mit Locken. <lacht> ich bin einfach ein komplett anderer Mensch. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ich dass das, dass ich bin. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch. Komplett. Das hier, nee, das davor, ne? war davor so glatt ungefähr. Und dann, als ich das durchgekämmt habe, wurde das halt so fluffig sag ich mal und ja auf jeden Fall, ich bin super zufrieden, aber das ist noch nicht Ende des Vlogs, ich gehe jetzt nach unten und esse, weil ich habe Hunger, mein Bauch knurrt wie verrückt deswegen gehen wir jetzt was essen, wir sind jetzt unten und ich mache einmal kurz hier ein bisschen so auf damit ein bisschen so Frische Luft reinkommt. Also ich habe gerade versucht, einen Topf zu machen und das geht tatsächlich. Also würde auch eigentlich gehen, weil es gibt Menschen, die solche Locken haben. Dann würde das so aussehen. Oh. Ich habe Ketchup vergessen. Ich denke ich mir Mayo oder Ketchup. Seid ihr Team Ketchup oder Team Mayo? Schreibt es mal in die Kommentare, Sorry. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. So. Und jetzt esse ich Nudeln und es ist jetzt, jetzt 7.58 Uhr, ich esse jetzt meine Nudeln. Sehen wir uns einfach gleich nach dem Essen. Ein paar Sekunden später. Wie ihr seht, ich habe mich umgezogen, weil ich sagt ja auch Nudeln noch gegessen hatte und dann bin ich dreckig geworden. Ich zeige euch mal eine Frisur, die ich unnormal liebe und... Die zeige ich euch einfach mal schnell. Das ist die erste Frisur und ich finde die unnormal schön. Die ist so schön. Auf jeden Fall, diese Frisur, die sieht super gut aus. Man kann zwar meine Locken nicht sehen, aber hier ist dafür eine Locke. Ich versuche noch mal einen anderen Zopf. Ich habe die noch nie probiert und deswegen versuche ich die jetzt und ich hoffe, es wird klappen, wie ich es mir vorstelle. Das ist die zweite Frisur. Und aus dieser Frisur könnt ihr aber noch eine dritte Frisur machen. So, das ist die Frisur Nummer 3. Das kann man aus der Frisur Nummer 2 machen. Wenn ihr noch ein Video haben wollt, zum Beispiel Tutorial für die und die Frisuren oder halt für solche Frisuren, die ich gut kann, dann, wenn die Kommentare offen sind, könnt ihr auch natürlich das gerne in die Kommentare schreiben. Tutorial für die Frisur, die du kannst. Denn ich liebe mit meinem Haar irgendwas zu machen, weil dann übe ich das auch. Und ja, wir sind schon am Ende des Videos und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das wäre auch super nett von euch. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, ist es komplett kostenlos. Ciao, ciao. Und ich laufe jetzt zu dieser süßen Frisur.